Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Ausnahme und Zustand. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ihr alle eingeschaltet habt, denn es geht um das Thema Alarmstufe Rot für Kunst und Kultur. Ja, warum freut mich das ganz besonders? Es ist so, wenn ich nicht hier sitze und moderiere oder durch die rosa Luxemburg stiftung renne, verdiene ich mein Geld normalerweise mit dem Musikmachen. Ja, am Anfang der Pandemie ja. habe ich mit der Band Etelage von Luise Volkmann auf dem Mörs-Festival gespielt. Und als wir gerade hektisch unsere Instrumente aufgebaut haben, es war ja auch für uns eine ja, neue Situation mit Abstandsregeln, Plexiglasscheiben und so weiter, beim Aufbau habe ich mit einem halben Ohr einen Vortrag gehört. Und zwar ging es um Monopolstrukturen, Ausbeutung, Prekarisierung auf dem Musikmarkt. Und mir als linken Jazzmusiker ist da natürlich das Herz aufgegangen, weil ja, in der Tiefe und mit der Präzision und den Fakten habe ich das im zumindest deutschen linken Kontext noch nie gehört. Ja, Am nächsten Morgen dann, nach einer zugegeben kurzen Nacht, habe ich den Referenten im Künstlerinnenhotel gesucht und gefunden? Und heute Abend sitzt er mir gegenüber. Herzlich willkommen, Bertolt Seliger. Hallo, Winzel. Schön, hier zu sein. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Bertolt, du bist Publizist und seit über 30 Jahren Konzertagent und Tourneeveranstalter. Und mit deinem Buch, was ich heute für die Zuschauerinnen und Zuschauer auch mitgebracht habe, mit deinem Buch vom Imperiengeschäft legst du wirklich eine brillante Analyse vom. Dankeschön. Ähm, ja, vom Imperiengeschäft vor. Ähm, ja, Monopole, Marktdominanz, Ausbeutung, Prekarisierung habe ich angesprochen. Alles Dinge, die ja zur Covid-19-Pandemie, zur Corona-Krise oder wie du sagst, zur Corona-Ära ähm, äh, sich noch mal verschärft haben. Und ja, darüber wollen wir heute sprechen, über die Situation und auch darüber, wie wir als kreative Klasse ja, die Verhältnisse umwerfen können, wie wir uns aus der Krise befreien können. Ähm, zu Anfang noch eine Anmerkung. Ihr könnt auch diesmal wieder eure Fragen im Chat stellen. Ich frage sie dann am Ende Berthold direkt. Ähm, ich habe mir heute auch was Besonderes ausgedacht. Und zwar sitze ich hier quasi nicht alleine, sondern ich habe im Vorhinein mit ganz vielen Freundinnen und Freunden von mir telefoniert aus dem Kunst- und Kulturbereich und habe Ihnen gesagt, hey, ich spreche mit Berthold, ja, der von dem Buch. Und äh, was wären denn eure Fragen an ihn? Und die habe ich auch mitgebracht und werde sie, wenn es passt, immer mal wieder einwerfen. Ja, bin ich gespannt. Ja, <lacht> ich auch. Und ja, aber bevor wir uns jetzt dem Thema Kunst- und Kulturindustrie widmen, eine Frage an dich. Ich habe gelesen, also du hast geschrieben, dass jeder Artikel der Covid-19 thematisiert, eigentlich mit zwei grundsätzlichen Behauptungen losgehen sollte. Was wären das für zwei grundsätzliche Be Behauptungen? Du hast dich ja sehr gut vorbereitet. Äh, ja, ich habe das einmal geschrieben, weil ich eigentlich denke, dass es zum einen, äh, also gerade wenn wir in der Kulturbranche darüber sprechen, äh, ist es ja doch so, dass, dass da ganz schnell so, ein, so eine Idee entstehen kann, dass wir um, um unsere Privilegien, unsere vermeintlichen kämpfen oder dass es da so um Mittelschichtsdinge geht. Und deswegen ist es mir sehr wichtig hervorzuheben, zum einen, dass man Mitgefühl zeigt für die mittlerweile ja anderthalb Millionen Toten, die es weltweit durch Corona gab, die zumindest verifiziert sind. Vielleicht gibt es wesentlich mehr. Dass man aber zum anderen auch darauf hinweist, dass wenn wir für Verbesserungen in der Kulturszene kämpfen und für Zuschüsse und für Überlebenshilfen, dass das nicht bedeutet, dass wir die, die globale Situation nicht mehr im Blick haben. Also es ist wichtig, dass wir internationale Solidarität zeigen. Es, geht, es ist vollkommen klar, dass es viele Millionen, Milliarden wahrscheinlich Menschen gibt, denen es wesentlich schlechter geht als uns. Menschen in Flüchtlingslagern, die Leute in den Slums von Lagos und von in Indien oder in Südamerika, die in ganz anderer Art und Weise mit der Covid-19-Situation sich auseinandersetzen müssen und die wesentlich die um ihre Existenz kämpfen. Wir haben ja eine Situation, dass seit der Covid-Epidemie, der Pandemie, 40 Prozent, also jeder dritte, jeder 33. Mensch weltweit betroffen ist mit Armut, zusätzlich zu dem, was wir bisher hatten, also eine 40-prozentige Steigerung. Das heißt, es geht um weltweite Ungleichheit. Es wird ja immer gerne behauptet, der, der Virus macht uns alle gleich. Hm. Und das halte ich für einen ziemlich großen Unsinn, weil er verstärkt eigentlich die Ungleichheiten, die wir in unserem alltäglichen Leben auch erleben, auf der einen oder anderen Ebene. Und ich glaube, wenn wir über Kultur in der Pandemie in Deutschland reden, müssen wir immer im Auge haben, es geht nicht nur um unsere Kultur, es geht darum, was weltweit passiert und dass es da eine gigantische Ungleichheit gibt. Und äh, der Kampf für unsere kulturelle Existenz ist auch ein Kampf da äh, oder muss damit verbunden werden, äh, dass wir uns der Situation der, der äh, marginalisierten weltweit annehmen. Das ist mir einfach sehr wichtig. Dass, sonst hat das so schnell so eine Schräglage. Es wird ja, gibt ja jetzt auch Kulturfunktionäre, die sagen, das ist das Schlimmste, was der Welt passieren kann, dass die Theater schließen und mhm. ich dann sage, ja, ich bedauere das auch, aber es ist nicht das Schlimmste, sondern es mhm. gibt wirklich jede Menge Menschen, die ganz andere Probleme haben. Und das mhm. muss einem bewusst sein. Ja, ja Mitgefühl und internationale Solidarität. Ähm, wenn wir uns mit Mitgefühl und internationalen solidarischen Gedanken der Kunst- und Kulturszene zu. Ähm, ja, ich würde dich darum bitten, mal ein Szenario durchzuspielen, als Einstieg quasi. Nehmen wir einen mittelgroßen Club, was, so wie das SO36 in Berlin oder UT Connewitz in Leipzig, und sagen wir, der Club hat eine Konzertreihe geplant gehabt. Drei Tage voll mit Konzerten, ähm, die wurden jetzt aber wegen Corona abgesagt. Meine Frage an dich, wer, kannst du das Szenario einmal durchspielen für unser Publikum, für uns hier? Was sind die Kosten, die entstehen? Wer bleibt alles ohne Gage? Ja, es ist schwierig, das so in Einzelfällen festzumachen, weil jedes Konzert wird ja anders berechnet. Hm. Also sowohl kleine, große, selbst im gleichen, gleichen Capacity gibt es unterschiedlichste Kosten, was mit der Band zu tun hat, mit der Technik und all dem, was was da so benötigt wird. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, natürlich, die Musikerinnen gehen leer aus, die bekommen keine Gage, weil es durch die Pandemieregelung der Regierung das Konzert abgesagt wurde. All die Leute, die im, nicht im, die im Dunkeln sozusagen arbeiten, die nicht im Licht stehen, gehen auch leer aus. Das sind also die ganzen, ich nenne die immer Kulturarbeiterinnen, also die Leute, die die Tontechnik, die Lichttechnik machen, die Leute, die die Stagehands, also die das ganze mhm. Zeug, die Roadies, die das Zeug hin und her schleppen, die Caterer, die dafür sorgen, dass die, die Musikerinnen was zu essen und zu trinken haben, die, äh, also die Busfahrer, die die Busse hin und her fahren, die Tourmanager, also es gibt eine, die Securities, also es gibt eine Unmenge von Leuten, die da direkt betroffen sind und die in dem Fall auch alle leer ausgehen, die also nichts bekommen. Ein Großteil dieser Menschen ist selbstständig tätig, also nicht nur die Musikerin auf der Bühne, sondern auch diese ganzen Kulturarbeiterinnen, die meisten davon nicht fest angestellt in unserer Szene, in der Zeitkulturszene sozusagen. Und das heißt natürlich, dass die dann von heute auf morgen, also seit dem 10. März, quasi auf null gesetzt sind, dass die keine Einnahmen mehr haben. Aber es geht da natürlich auch noch weiter, das sind ja, die Ausgaben sind ja schon getätigt, zumindest für die Konzerte, die angesagt waren. Das heißt, diese ganzen Werbekosten, Plakatierungskosten, Anzeigen, was es da so alles gibt, das ist ja auch ins, äh, in, in die Luft geschossen. Das mhm. ist äh, Geld, was ja bereits ausgegeben wurde und äh, was, was man, keiner zurückbekommen wird. Also die Veranstalterinnen äh, sind da gefragt, äh, die, die Venues, die da irgendwie, wenn sie nicht selber veranstalten, die Miete nicht äh, bekommen können. Und dann geht es aber weiter zum Beispiel, es gibt keine GEMA-Einnahmen. Ne? Also das mhm. bedeutet dann für die Textdichter, für die Komponisten, dass die auch keine Einnahmen haben. Also, das ist ein, Ratten, ein endloser Rattenschwanz, der da dran hängt und äh, all diese Leute gehen eben äh, sozusagen äh, leer aus und äh, haben keine Einnahmen. Und das ist natürlich, wie du dir leicht vorstellen kannst, äh, eine riesige Katastrophe für all diese Leute. Ja, du bist ja selber Konzertagent, Tourneemanager. Bei mir war es so, ich habe ja mit Mörs <lacht> eingeleitet, es war tatsächlich in der ganzen Pandemie eins von zwei Konzerten, die ich gespielt habe. Normalerweise spiele ich im Schnitt ungefähr wöchentlich. Mhm. Ähm, hat es für dich auch Einschränkungen gegeben? Ja, natürlich. Ja. Also ich habe seit, seit März kein einziges... Äh, doch, ich habe ein Konzert gehabt im September, mhm. war ein äh, Festival mit Daniel Kahn, jüdisches äh, Festival in Worms, also eine kleine Veranstaltung. Die haben dann auf 60 Leute reduziert mit dieser kleinen Capacity. Und da das äh, vom Kulturamt äh, veranstaltet wurde, also mit subventioniertem Geld, konnten die das sich halt leisten, dass sie auf diese minimale Capacity reduziert haben. Also ein Konzert mhm. von März bis äh, Dezember ja, da kannst du dir vorstellen, wie die Einnahmesituation aussieht. Ja. Ich habe natürlich, also als Tourveranstalter, habe ich natürlich auch eher so die, die nähere und fernere Zukunft im Blick. Wir haben natürlich das Problem, also ich habe zum Beispiel jetzt alles auf Herbst 2021 und auf 2022 verschoben. Das heißt bis dahin keine Einnahmen. Ich habe aber auch eine Open-Air-Tournee zum Beispiel mit Patty Smith im, im Juni, Juli 2021, die haben wir von, ja. von diesem Jahr verschoben. Und, äh, und da ist natürlich auch un vollkommen unklar, ob die stattfinden wird. Also, ich denke, die Chancen sind im Moment, wenn man optimistisch ist, 50-50. Äh, das Problem ist natürlich, dass wir das eigentlich bis spätestens Februar wissen müssen, ob mhm. wir im Juni spielen können und in welcher Capacity, mit wie vielen Leuten weil äh, wir müssen dann ja wieder die Werbung hochfahren. Wir müssen dafür sorgen, dass äh, ja, die ganzen Reise, Reisen organisiert werden und, und, und. Das heißt, wir haben als Tourveranstalter auch nicht nur die aktuelle äh, Situation, dass da ein Konzert fehlt, sondern uns fehlt auch die Perspektive, äh, wie wir da weiter planen sollen. Und das mhm. ist äh, ein zusätzliches Problem. Also wir arbeiten ja eigentlich immer mindestens ein halbes Jahr, je nach Größe der Veranstaltung, dreiviertel Jahr, ganzes Jahr, im Voraus. Und da brauchen wir natürlich Planungssicherheit und ich verstehe jetzt auch, das ist kein Vorwurf an die Politik, mir ist schon klar, dass, es, dass da niemand im Moment Prognosen abgeben äh, kann, aber ja. das ist natürlich ein zusätzliches Problem. Das heißt, wenn irgendwann, sagen wir mal, vielleicht im Frühjahr diesen Jahres, wenn es gut läuft, äh, gesagt wird, es können wieder Konzerte stattfinden, dann können wir eigentlich erst in dem Moment überhaupt anfangen, wieder Tourneen zu planen. Das heißt, ab, ab äh, Neustart ein, mindestens ein halbes Jahr äh, im Voraus. Ne? Hm. Ja, ich wusste gar nicht, dass du Daniel Kahn kennst. Ich bin, mag den gerne. Ja, großer Freund, Künstler. Ja. Arbeitslosen Marsch und Six Million die Germans. Falsch. Zwei sehr gute Songs von dem. <lacht> ähm, ja, du hast gerade die Politik schon angedeutet. Ähm, Mitte Mai hast du das Beschlusspaket für Bund und Länder oder von Bund und Ländern ja noch scharf kritisiert. Das war während des ersten Lockdowns. Äh, wie würdest du die Situation, was Hilfspakete und so weiter angeht, jetzt während der des zweiten angeblichen Lockdown-Lights äh, einschätzen? Ja, ich finde äh, diesen Begriff Lockdown ja ein bisschen albern, weil mhm. Lockdown heißt englisch äh, Ausgangssperre und wir sind ja nun weit davon entfernt, eine Ausgangssperre zu haben. Manche sagen, es wäre vielleicht vernünftiger, wenn wir mal äh, drei, vier Wochen wirklich eine Ausgangssperre hätten und äh, einen richtigen. Also wir haben ja eher so ein, so ein Shutdown-Light, wenn man so will, aber natürlich schon etwas, was sich massiv ändert und massiv eingreift in unsere ganze Lebenssituation, auch in die gesellschaftlichen Freiheiten, das muss man ja auch sagen. Also Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit, das sind alles Dinge, die da jetzt wegfallen. Ja, die Hilfspakete, also man fragt sich ja wirklich so, als, als jemand, der, der in diesem Genre tätig ist und der gleichzeitig das auch versucht, publizistisch aufzubereiten und zu verfolgen, fragt man sich ja wirklich, was da los ist, dass die Politik offensichtlich, wenn man vom Senat in Berlin absieht, der wirklich irrsinnig schnell agiert hat. Da gab mhm. es Ende März äh, Soforthilfen und die wurden unbürokratisch äh, äh, ausgezahlt. Äh, da muss man sagen, der Kultursenator hat die äh, Lage erkannt und hat die Nöte erkannt und, und hat agiert. Das ist hervorragend gewesen. Äh, aber was da auf Bundesebene passiert, das ist erstens viel zu spät, zweitens viel zu schlecht viel zu bürokratisch, viel zu kompliziert. Und vor allem ein, ein Grundproblem ist in, in diesen ganzen Hilfen nämlich, äh, wir haben in der Kulturszene, das musst du dir vorstellen, wir haben 730.000 Menschen, die in der Musikszene, in der Kulturszene arbeiten. Das Gros davon, selbstständig. Mhm. Ne? Also, Davon, das ist vielleicht ein anderes Thema, ich weiß nicht, ob wir darauf noch kommen, die Selbstständigkeit ist zum Teil, zum großen Teil würde ich sagen, frei gewählt, ist eine Lebensweise, die die Künstlerin und Kulturarbeiterin natürlich nahe kommt. Zum Teil sind sie aber auch, also ich AG, wir denken an Hartz IV mhm. und die Reform von SPD und Grünen, die unselige. Zum Teil sind sie auch in diese Solo Selbstständigkeit als ich AG reingedrängt worden, würde ich sagen. Aber das Gros der Künstlerinnen und Kulturarbeiterinnen ist da schon freiwillig zugange. Aber diese 730.000 Menschen im Kulturbereich, größtenteils Selbstständige, die bekommen von der Regierung keine, die bekommen ihre Betriebskosten erstattet, aber nicht die Lebenshaltungskosten. Dummerweise ist es aber so, dass die Securities, die Roadies, die Stage-Manager, aber natürlich auch die Musikerinnen, die Künstlerinnen, dass die nicht von ihren Betriebskosten leben, sondern dass die was zu fressen und zum Trinken brauchen und dass sie also Lebenshaltungskosten haben, die aber nicht erstattet werden. Dann stellt sich die Kulturstaatsministerin hin und sagt, naja, die können ja in, in die Grundhilfe in, in, wahrnehmen, wo ich natürlich sage, erstens, also ich finde, es nicht ein Skandal, dass die Künstler in die Grundhilfe gedrängt werden. Denn entweder ist man generell gegen die Grundhilfe, gegen die Hartz-IV-Gesetze, dann sind sie immer falsch, nicht nur für die Künstler, oder man akzeptiert sie, dann müssten sie auch die Künstler wahrnehmen. Ich bin generell gegen Arzt 4, wie ihr euch leicht denken könnt. Und äh, deswegen äh, finde ich das eigentlich eine ziemlich anmaßende Position der Staatsministerin für Kultur, vor allem natürlich unter dem Aspekt, weil wir die Künstlerinnen, die Kulturschaffenden, äh, die Kulturarbeiterinnen sind ja nicht arbeitslos, die sind ja mhm. nicht, die wollen ja nicht einen anderen Job oder eine Umschulung oder sonst irgendwas, sondern die haben ja ihre Tätigkeit. Die wollen Kunst machen, die wollen Musik machen. Und äh, das ist gerade verunmöglich. Das ist eine Form von Beschäftigungsverbot und dass man da nicht sagt, okay, äh, wir müssen da irgendwie einen Unternehmerinnenlohn oder wie immer man das nennen will, äh, schaffen, sagen wir von 1000, 1200 Euro und sagen, zusätzlich könnt ihr noch ein, äh, das Gros eurer Betriebskosten abrechnen, wenn ihr sowas habt, wenn ihr ein Atelier habt, wenn ihr ein Studio habt. Das äh, entzieht sich meinem Verständnis, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da werden aberwitzige Konstruktionen gefunden im äh, Neustart Kulturprogramm äh, mit allen möglichen. Ich sage einfach, äh, sorgt doch dafür, dass die Musikerinnen, die, Musikerin, die Künstlerinnen leben können von dem, was sie tun oder was sie eben im Moment un, äh, unschuldig nicht mehr tun können, mhm. Und, äh, anstatt irgendwelche äh, dumpfen Programme zu entwickeln. Also, das ist der Kern des Problems. Wie gesagt, wir müssen darüber nachdenken: das sind 730.000 Menschen, die solo selbstständig arbeiten. Davon etwa die Hälfte, das, was von der Kulturpolitik dann mini- Selbstständige genannt wird, also Leute, die weniger als 17.500 Euro als Jahreseinkommen haben. Ich glaube, wir müssen perspektivisch darüber nachdenken, dass wir für diese vielen Menschen einfach ein anderes soziales Sicherungssystem schaffen. Hm. Also ich habe ja ein Kulturexistenzgeld vorgeschlagen, wo ich dann sage, analog zur Künstlersozialkasse, die mittlerweile für knapp 200.000 Menschen greift, dass man also nicht nur eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung installiert, sondern dass man auch tatsächlich äh, sowas wie eine Arbeitslosenversicherung äh, installiert, äh, sodass da im Grunde für diese ganzen Solo-Selbstständigen und äh, Kleinunternehmerinnen, äh, dass da irgendwas äh, greift, dass die im Grunde wirtschaftlich äh, überleben können. Mhm. Ja, sehr gut. Äh, darüber denke ich, wenn wir später auf jeden Fall auch nochmal tiefer gehen, sprechen. Ähm, ja, Wenn du eine Prognose abgeben müsstest, äh, ja, wie bewertest du es? Wird die Kunst- und Kulturszene ist überhaupt überleben? Ja, also irgendeine Form der Kunst- und Kulturszene <lacht> wird natürlich <lacht> weiter existieren. <Ja. lacht> Nein, ich denke, also in, für das, was ich, für, wofür ich sprechen kann, das ist ja die Musikszene, die Konzertszene. Ich gehe schon davon aus, dass etwa 25 Prozent der, der Clubs, der Konzertveranstalter, der Tourneeveranstalter die Krise wirtschaftlich nicht überleben werden. Ja. Äh, der äh, Chef vom... vom äh, vom Konzertagenten- und Veranstalterverband äh, hat jetzt gerade sogar von, von bis zu 50 Prozent äh, Firmen gesprochen, die das nicht überleben werden. Es wird vielleicht irgendwo dazwischen drin hängen und es kommt natürlich sehr darauf an, wie die, ob es jetzt andere Hilfen äh, geben wird, dass die anders gestaltet sind. Äh, aber äh, das gilt auch für die Clubs, das gilt, äh, die gigantische Mietzahlungen haben, äh, wo ein Teil der Programme, wie in Berlin, auch wieder, aber auch in anderen Bundesländern, in Nordrhein-Westfalen, mittlerweile in Hamburg, wo es ganz gute Programme gibt und die vielleicht das Überleben etlicher dieser Clubs gewährleisten, aber die sind alle mit dem Rücken an der Wand. Und das Problem ist ja, also das sind ja nicht die Großen, die die Probleme haben, sondern es sind mhm. die Kleineren, es sind die kleinen Clubs, die kleinen unabhängigen Veranstalter, das sind aber diejenigen, die sich darum kümmern, dass etwas Spannendes in der Kulturszene passiert. Die sind der Humus in der ganzen, die, dafür, die für kulturelle Vielfalt sorgen. Die sich äh, um kleine Bands kümmern, die sich um kleine Jazz-Acts kümmern, die sich um, um neue Bands kümmern, wo ja. vielleicht nur 30 oder 50 Leute beim ersten Konzert kommen. Das machen ja nicht die großen Konzerne, sondern das sind die kleinen unabhängigen Veranstalter, die dafür sorgen, dass das stattfindet. Und äh, wenn, die, äh, wenn da ein großer Teil von oder ein Teil davon nur wegbricht, äh, ist natürlich äh, die kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft massiv gefährdet. Ja, ja zu den Großkonzernen kommen wir gleich. Ähm Zuvor war noch eine Frage, eine von den mitgebrachten Fragen, und zwar Vanessa Opoku, eine bildende Künstlerin, fragt dich, welche Maßnahmen sollten deiner Meinung nach jetzt kurzfristig umgesetzt werden, damit nicht nur die Künstlerinnen und Künstler, sondern alle im Kulturbereich Tätigen gut aus der Corona-Krise kommen? Das habe ich im Grunde eben schon äh, ja. zum Teil beschrieben. Also wir brauchen natürlich diese, dieses Kulturexistenzgeld. Das wird ja auch von, von den Grünen, von Teilen der Linkspartei auch propagiert. Also das eine, eine finanzielle Grundausstattung, die, die Überleben, das Überleben der, der Menschen garantiert. Und dann müssen im Grunde die Firmen, also die, die Strukturen müssen erhalten werden. Das heißt, die, die unabhängigen Konzertveranstalter, die Clubs, die Konzertstätten, also aber auch die ganzen, und, und das ist mir besonders wichtig, die ganzen Kulturarbeiterinnen, ich habe das ja eben schon erklärt, also diese Leute, die im Hintergrund arbeiten, die aber dafür sorgen, dass Konzerte überhaupt stattfinden können. Du hattest eben das Beispiel äh, SO36, wenn man mal davon ausgeht, beim Konzert mit 1000 äh, Teilnehmerinnen, mhm. Zuschauerinnen, äh, kann man davon ausgehen, dass mindestens 60 Menschen im Hintergrund arbeiten. Das sind ja auch alles Leute, die eigentlich gar nicht mehr vorkommen in unseren ja. Diskussionen und äh, die aber, das sind Leute, die nicht viel Geld haben, die haben keine Rücklagen, das sind Leute, die wir unterstützen müssen. Denn wenn die weg sind, dann können wir in einem halben Jahr auch nicht die Clubs einfach aufmachen, sondern da können trotzdem keine Konzerte stattfinden. Also wir müssen für all diese Menschen, für diese, wie ich eben gesagt habe, 730.000 Menschen sofort Hilfen äh, herstellen, dass die also wirklich eine, ein, ein, ein Kulturexistenzgeld bekommen. Ich schlage vor, 1200 Euro im Monat, zusätzlich äh, 80 bis 90 Prozent der realen Betriebskosten, wenn sie denn Betriebskosten haben, das betrifft nur einen Teil mhm. davon. Und äh, nur dann ist überhaupt daran zu denken, dass diese Szene überhaupt äh, überleben kann. Ja, ja, jetzt zu den Großen, äh, zu den, zum Imperiengeschäft. Ähm, du eröffnest das Buch, äh, indem du über eine Fernsehserie schreibst, und zwar die Serie Breaking Bad. Eine der Serien, wo alle immer sagen: Was, Vincent, du hast sie noch nicht gesehen? Ja, hast du die noch nicht gesehen? Nee, <lacht> ich habe sie noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, du zitierst da den Hauptdarsteller der Serie, und zwar Walter White oder Heisenberg. Eine Figur, die zu, äh, seinem äh, zu ihrem Partner sagt, Jesse, also es geht um das Meth-Business, ne? also eine Serie über die Schattenseiten des amerikanischen Finanzkapitalismus am Beispiel vom Drogenhandel. Also Walter White, genannt Heisenberg, sagt zu seinem Dealer-Partner Jesse: Jesse, du hast mich gefragt, ob ich im Meth-Geschäft oder im Geldgeschäft wäre. Weder noch. Ich bin im Imperien-Geschäft. Meine Frage ist, wer sind die Walter Whites, die Heisenberg der Musikindustrie? I'm in the Empire Business, wie ja. gesagt Das ist in einem sehr dunklen, dunkel, also dunklen Licht ist ja nur Quatsch, aber das ist sehr dunkel gefilmt. Und ich glaube generell, dass diese Serie natürlich die Schattenseiten, die dunklen Seiten des Finanzkapitalismus unserer Tage darstellt. Und da geht es natürlich um die Imperien. Also nicht mehr äh, um die, das, was man uns immer so einredet, wenn man so über Kapitalismus redet. Die Leute sagen auch nicht Kapitalismus, die, die das propagieren, sondern die sagen freie Marktwirtschaft. Und die sagen dann, das ist doch alles ganz toll, jeder macht da so sein eigenes Geschäft. Und dann wird man halt ein bisschen größer, macht ein tolles Produkt. Und mhm. äh, dann passiert das halt, dann ist man erfolgreicher und kann vielleicht ein äh, bisschen äh, wohlhabender werden. Das ist ja längst nicht mehr das Thema. Das Thema ist ja, dass wir weltweit operierende Großkonzerne haben, die Imperien aufbauen und die eigentlich auch denen es relativ egal ist, womit sie ihre Geschäfte machen. Also es gibt ja auch einen Rapper. Der, der auch äh, erzählt hat, dass das Drogengeschäft im Grunde identisch wäre mit dem Musikgeschäft. Äh, und er hat in beiden nennenswerte Erfahrungen. Er war mal als Drogenhändler im Knast und äh, er ist aber auch ein äh, Millionär geworden durch äh, seine Musik. Also er weiß, wie das geht. Beide, beide Geschäftsmodelle. Also ich glaube, da geht es darum, diese dunklen Seiten zu beschreiben und es ist interessanterweise, spielt es in Albuquerque in New Mexico, hm. also an dem Ort, wo Microsoft gegründet wurde. Also und er spielt dann im Grunde so diesen Garagen-Mythos, drei Verrückte treffen sich in einer Garage, basteln Computer zusammen und also auch so, das ist auch gleichzeitig der Apple-Mythos, den spielt er da durch und dann werden die auch äh, zwei davon rausgekauft und es bleibt dann einer übrig und der wird halt superreich und, und macht dann also Milliarden mit, ihren, mit seinen Geschäften. Das ist das, äh, das ist die Narration und ich denke, das ist die Narration, die wir in, in zumindest im Musik, in der Musikindustrie kennen, von den Plattenfirmen, die alle Monopoly spielen. Äh, du weißt, äh, die drei großen äh, Plattenkonzerne äh, teilen über 80 Prozent des weltweiten äh, Tonträgergeschäfts unter sich auf, Bei ne, in den Verlagen sieht es ähnlich aus und mittlerweile, das ist relativ neu, erst in den letzten 10, 15 Jahren äh, ist das auch in dem Konzertgeschäft so. Da gibt es also drei weltweite Player. Äh, die zwei größten sind Live Nation, ein US-Konzern, Aktiengesellschaft und äh, CDS Event Team, Deutsche Aktiengesellschaft. Dann gibt es noch die AEG, die macht ein bisschen anderes Geschäftsmodell, die ist aber hier in Berlin für diese Mehrzweckhalle am Ostbahnhof äh, zuständig. Äh, die baut also im Grunde Immobilienanlagen und mhm. äh, äh, Entertainment Districts, wie sie das nennen, ja. also Hallen, Malls und alles. Und, äh, und äh, das machen sie weltweit, ob in Dubai, in London, in Las Vegas oder eben in Berlin. Die lasse ich so ein bisschen aus und vor. Das ist auch wichtig, sich mit diesen Immobiliengeschäften auseinanderzusetzen. Aber die beiden Großkonzerne, die also weltweit das Konzert und das äh, äh, Ticketinggeschäft unter sich aufgeteilt haben, das sind eben äh, CTS in Deutschland und äh, Live Nation. Und äh, die haben im Grunde so ein Geschäftsmodell. Also da, wir reden da über, also Live Nation hat einen Jahresumsatz normalerweise von über 11 Milliarden US-Dollar. Mhm. Äh, bei CTS reden wir von deutlich über einer Milliarde Euro. Also das sind gigantische äh, Geschäfte. Und die kaufen im Grunde weltweit oder im Fall von CTS erstmal in Deutschland und in Europa äh, Konzertveranstalter auf, Tourneeveranstalter. Live Nation ist auch extrem im Venue-Business. Also mhm. die haben 270 Spielstätten weltweit. Und da reden wir nicht von kleinen Clubs um die Ecke, sondern von Stadien, das Olympiastadion in Turin, große äh, Footballstadien in den USA, äh, Wembley Stadion haben sie betrieben in, in London, also die wirklich großen Städten. Und äh, CDS ist so ein bisschen auf einem ähnlichen Weg, äh, die haben hier in Berlin ja, zum Beispiel auch die Waldbühne, die haben die Lanxess Arena in, in Köln und etliche andere Spielstätten. aber äh, Letztendlich versuchen die, so eine Monopolisierung hinzubekommen und damit das Geschäft von oben nach unten zu dominieren. Und was hinzukommt seit einigen Jahren oder seit 10, 15 Jahren, ist das Ticketing-Geschäft. Und das mhm. ist eigentlich das, wo im Moment das eigentliche Geld verdient wird. Wenn man sich die Geschäftsberichte dieser Firmen anschaut, das ist ganz interessant. Live Nation hat in seiner Konzertsparte seit Bestehen der Firma kein einziges Jahr Gewinne geschrieben. Also das, was sie eigentlich machen, Konzerte zu veranstalten, das hat immer Verluste äh, hervorgerufen. Und zwar gigantische Verluste, also teilweise dreistellige Millionen Verluste pro Jahr. Und äh, Sie äh, machen ihr Geschäft aber letztendlich damit, dass sie im Ticketing erfolgreich sind, da sind dreistellige Millionen Gewinne jedes Jahr und ja. dass sie dann noch eine äh, dritte Sparte haben, also Sponsoring und Advertisement, wo sie äh, also äh, im Grunde so, so ein, äh, eine Bruttomarge von etwa 60 Prozent haben. Also, äh, und ähnlich ist es bei CDS Event Team. Die deutsche Firma schreibt schwarze Zahlen bevorzugt, aber äh, im, im Grunde die Bruttomarge im Konzertgeschäft liegt so um die 10%. Das Ticketinggeschäft auch da wieder zwischen 50 und 60%. Also das ist da, wo das Geld verdient wird, mhm. gerade natürlich durch das Internet. Und äh, damit haben die, diese beiden Konzerne im Grunde weltweit einen Großteil des Geschäfts äh, in ihrer Hand. Mhm. Und dann kommt als drittes noch hinzu, und das ist äh, spannend in den letzten Jahren, äh, das ist äh, das Finanzkapital. Also wir haben mittlerweile Hedgefonds und Private-Equity-Fonds, die äh, Konzertfirmen gekauft haben oder betreiben. Äh, auch hier in Deutschland, also selbst so, äh, also viele Festivals sind mittlerweile im, äh, im Besitz von Private-Equity. Also mhm. auch das Wacken-Festival zum Beispiel, ja. so also ein ganz tolles, äh, äh, großes Festival, das lange Jahre unabhängig war. Äh, äh, und äh, diese Festivals werden, im, also da ist Private-Equity am Start, also äh, die Kapitalorganisatoren der, der Welt. Und äh, es ist halt einfach wahnsinnig viel frei flotendes Kapital unterwegs ja. und äh, das will irgendwie angelegt sein. Und als ich im, im Mai den Vortrag in MERS äh, gehalten habe, habe ich noch erzählt, dass äh, auch bei CDS Event Team ein Fünftel der Aktien äh, mittlerweile im Besitz von Hedgefonds und, und Private Equity sind. Jetzt ist es ein halbes Jahr später und es ist mehr als ein Drittel. Ja. Also, da siehst du, dass selbst in der jetzigen Krisensituation, ja. wo ja wirklich Konzertfirmen nicht nur die sicherste Geldanlage oder die vielversprechendste <lacht> Geldanlage sind, dass da trotzdem das Finanzkapital darauf zugreift und sagt: ja. Hey, wir müssen irgendwo müssen wir investieren, wir müssen unser Geld hier irgendwo parken und, und damit Gewinne machen. Also, das ist das, was, was passiert. Und, und das ist natürlich Hand in Hand mit dem Superstar-Geschäft. Äh, denn äh, ein Großteil der Umsätze weltweit wird natürlich mit den Superstars gemacht. Mhm. Also die obersten 5% der Künstler machen 60% der, der weltweiten Konzerteinnahmen. Ne, also das oberste eine Prozent, sorry, das war falsch. Zahlen, ey, man muss sich genau <lacht> zitieren. Das oberste eine Prozent äh, der weltweiten Künstler machen 60 Prozent der weltweiten äh, Konzerteinnahmen und die oberen 5% sind für äh, 85% Prozent zuständig. Ah. Das heißt letztendlich für die 95 Prozent äh, der Musikerinnen weltweit bleiben 15 Prozent der, der weltweiten Konzerteinnahmen ja. übrig. Also da ist eine gigantische Ungleichheit zu Gange. Und das führt natürlich dazu, also das, das Finanzkapital äh, sehnt sich danach, äh, Supermargen mit Superstars zu machen. Es führt aber dazu, dass sich niemand mehr um die neuen äh, Künstler, um die Aufbauthemen, wie man mhm. so sagt, um die kleinen Bands kümmert. Weil da sind die Profite natürlich relevant. Und äh, das führt dazu, dass das wirklich dann nur noch die kleinen Clubs übrig bleiben, die sich aber auch nicht mehr querfinanzieren können, weil sie nicht mehr größere Künstler bekommen, mit denen sie vielleicht auch mal Geld verdienen würden. Mhm. Also wir haben da eine extreme Ungleichheit und das versuche ich äh, mit diesem Begriff äh, des Imperiengeschäfts äh, zu beschreiben und äh, deutlich zu machen, dass das natürlich etwas ist, was äh, die, die Unabhängigkeit und äh, der Konzertbranche, aber auch die kulturelle Vielfalt massiv gefährdet. Mhm. Ja, du hast gerade eindrücklich erklärt, dass es gar nicht so sehr um die Konzerte geht, sondern ums Ticketing. Kannst du fürs Publikum und auch für mich noch mal erklären, wie genau macht, was was ich, beispielsweise Eventteam mit dem Ticketing Gewinn? Ja, erstens machen sie, das muss man immer muss einem klar sein, sie, sie machen, nicht nur mit ihr, machen ja nicht nur das Ticketing für ihre eigenen Konzerte, sondern im Grunde für alle möglichen Konzerte. Also ich bin als Tourneeveranstalter auch letztlich gezwungen, meine Tickets auch bei CDS Event Team einzustellen, mhm. weil wenn sie nicht da sind, das ist ja die Krux der Plattformgeschäfte wenn du auf der Plattform nicht vertreten bist, dann denken die Leute, es gibt dich nicht. Ja. Also es gibt Leute, die, wenn sie hören, es gibt jetzt Patty Miss geht auf Tour, dann gehen die jetzt nicht auf die Künstlerwebsite oder auf meine Website, sondern die schauen direkt beim, bei CTS-Event-Team nach. Und wenn du da nicht gelistet bist und da nicht deine Tickets anbieten kannst, dann äh, verkaufst du die Tickets nicht. Das heißt also, äh, sie haben da im Grunde so ein Monopol geschaffen, dass man um sie kaum herumkommt. Etwa äh, geschätzt 80 äh, Prozent der, der deutschen Pop- und Rock- und Zeitkulturtickets Tickets äh, werden bei CRTS Eventim verkauft. Mhm. Und äh, das ist natürlich ein extrem gewinnbringendes Geschäft, weil relativ risikolos. Ja. Wenn das äh, Konzert nicht stattfindet, dann ist es so, dass... Äh, ja, dann äh, hast du halt dein, dein äh, Der, der Konzertveranstalter oder, oder wenn es Verluste einbringt, wenn nicht genug Leute kommen, da hat der Konzertveranstalter äh, Zeit drauf. Die Künstler, die auch eine Gewinnbeteiligung haben, äh, gew äh, verdienen weniger. Der Tickethändler sagt, hey prima, ich habe ja meine 10% Provision. Das ist ein mhm. reines Provisionsgeschäft, das heißt vollkommen risiklos. Und die Margen sind gigantisch. Das hängt damit zusammen, man redet ja immer von der Vorverkaufsgebühr. Die Älteren unter uns wissen noch, wie das früher lief. Es gab eine sogenannte Vorverkaufsstelle. Also so eine Bude, wo irgendjemand mit dem Computer saß und dir das Ticket über den Tresen gereicht hat. Das heißt... Diese Leute mussten von irgendwas leben und dafür gab es die Vorverkaufsgebühr. Davon haben die ihre Miete bezahlt, davon haben die ihre Leute bezahlt, die Computer angeschafft und äh, mhm. dafür haben sie in der Regel zehn Prozent Vorverkaufsgebühr bekommen. Äh, Im Internet fällt das alles weg. Es gibt keine Kosten mehr mhm. äh, äh, und diese zehn Prozent werden trotzdem kassiert. Dann sind diese Firmen noch erfinderisch. Sie kriegen ja zusätzlich noch eine Ticketinggebühr, ein bis zwei Euro, manchmal auch mehr. Sie äh, beteiligen sich an den Bezahlgebühren, äh, also schlagen da noch mal was drauf und äh, das ist also erstmal, wie gesagt, das ist der, der, das, die Grundkonstruktion, das Ticketing und äh, dann kommen Sie mittlerweile auf jede Menge neue Ideen, also es gibt dann irgendwie sogenannte Platin-Tickets. Die mhm. also besonders äh, teuer angeboten werden, äh, wo sie dir vorgaukeln, äh, dass du in der ersten Reihe oder im bestmöglichen Platz hast. Äh, ja. und, äh, oder es gibt mittlerweile auch äh, so, sozusagen, äh, du musst dich erstmal qualifizieren, um überhaupt ein Ticket kaufen zu können. Taylor Swift macht das in den USA zum Beispiel, aber auch äh, in, in Deutschland wurde das letztes Jahr das erste Mal äh, vollzogen. Dass du also erstmal Merchprodukte zum Beispiel kaufen musst von einem Künstler, um überhaupt ein Ticket kaufen zu dürfen. Ja. Ne, also äh, äh, da, da sind die, die Tickethändler extrem erfinderisch, natürlich mhm. auch die Managements der, der Großkünstler. Und äh, da entsteht einfach diese, diese Macht der Ticketinghändler, die sich dann eben die äh, relativ risikolos äh, verdienen, große Bruttomargen haben und mit, den, mit der Kriegskasse sozusagen Festivals aufkaufen können, Tourneeveranstalter und örtliche Veranstalter. Das ist die Situation äh, der, der Tickethändler sozusagen. Ja. Ja, auch bei dem Vortrag in Mörs hast du auch gesagt, it's not the concerts, it's the ticketing stupid. Also. Ja, man hat ja manchmal das Gefühl, dass, also das Problem der, der beiden Großkonzerne oder überhaupt der Großkonzerne <lacht> ist ja, dass sie immer noch Konzerte anbieten müssen. Ja. Also sie können ja das Ticket nicht irgendwie einfach nur ein leeres Ticket kaufen. Das heißt, sie <lacht> brauchen immer noch Content. Ja. Und äh, der, der, Deutsche, der, der CEO von, von CDS Event im Schulenberg spricht ja auch von der Content-Pipeline, ja. die man benötigt, weswegen man immer mehr Konzertveranstalter und Tourneeveranstalter kaufen muss. Und äh, mit, um diese Content-Pipeline am Leben zu halten, äh, wird äh, eben, werden dummerweise immer noch Musikerinnen und, und Konzerte benötigt. Ja. Ich habe wieder eine mitgebrachte Frage. Robbie Kranz, ein Metal-Musiker, ein bekannter von mir aus Leipzig, äh, vor allem bekannt als Bassist der Metalband Disillusion. Ähm, er fragt dich, finden Sie Maßnahmen wie personalisierte Tickets im Kampf gegen diesen Zweitmarkt irgendwie gut? Oder welche Maßnahmen dagegen würden Sie begrüßen? Also äh, eines, die Frage ist einfach zu beantworten. Wann immer es wieder Konzerte geben wird und wir diese, diese Pandemiesituation hinter uns haben, wird es ausschließlich personalisierte Tickets geben. Hm. Das wird einfach allein aus Sicherheitsgründen nicht mehr anders möglich sein. Es wird, äh, es wird Hygienevorschriften geben, es wird Belüftungsanlagen geben und all diesen Kram. Es wird, äh, dann muss man fragen, gibt es Schnelltests oder wie man das genau macht, da gibt es verschiedenste Modelle. Aber ein festes Modell zu all diesen ist äh, personalisierte Tickets. Mhm. Es wird niemand mehr in ein Konzert kommen, auf absehbare Zeit, wo wir nicht die, die persönlichen Daten haben und, und wo das Ticket eben mit einem Personalausweis oder mit einem Ausweis äh, verbunden mhm. wird. Ich habe das im, im Sommer auch im Klassikbereich erlebt. Ich war aber in Salzburger Festspielen und da war vollkommen selbstverständlich, man hat sein Ticket, das war personalisiert und man hat den Ausweis davor am ähm, Einlass vorzeigen müssen, sonst wäre man nicht reingekommen. Ja. Also das äh, wird es auf jeden Fall grundsätzlich geben, dass, äh, darüber kann man eigentlich gar nicht mehr diskutieren. Die zweite Marktfrage ist natürlich eine spannende Frage, weil da finde ich kann man ja auch wieder sehr schön den Kapitalismus analysieren. Also eigentlich ist es ja so, dass wir in der Konzertszene so ein bisschen die komische Situation haben und das treibt Michael Rapino, den CEO von Live Nation, auch um. Mhm. Äh, eigentlich ist es ja so, wenn etwas ein rares Gut ist, also man kann eben nicht unbegrenzt Leute in ein Konzert in eine Konzertspielstätte reinbringen, dann müsste es ja eigentlich teurer werden. Wir haben aber eine Fixpreissituation. Na, also wenn du zu Petty Smith gehst, dann haben wir automatisch pauschal 45 Euro. Was ja. ein relativ günstiger Ticketpreis für diese Künstlerin ist. Äh, wenn ich da aber ausverkaufe, dann wäre es natürlich eigentlich schön, wenn, wenn also der, der Marktwirtschaftler würde sagen, dann muss man doch den Preis äh, steigen lassen. Mhm. Daran arbeiten Firmen wie, wie Live Nation und CTS Event Team. Aber äh, vor allem ist das natürlich etwas, was sich die sogenannten Zweithändler zunutze machen, die ja. also nichts weiter machen, als Tickets aufkaufen und die dann teurer weiter äh, zu verkaufen. Äh, das Ärgerliche daran ist, dass äh, für die Konzertveranstalter die ärgern sich hauptsächlich daran, dass sie daran nicht mit, dass sie daran nicht partizipieren. Deswegen ist es ja auch so, dass die Großkonzerne auch ihre eigenen Ticketing-Secondary-Plattformen äh, erstellt haben und betrieben haben und man ärgert sich daran, die Künstler können sich darüber ärgern, dass sie auch daran nicht mitverdienen. Das ist wahrscheinlich ein berechtigtes Interesse, würde ich sagen. Aber vor allem ist es natürlich eine Unverschämtheit gegenüber den Fans, weil die dann einfach äh, die zu teure Tickets bezahlen müssen, ja. weil sie eigentlich, also wenn wir sagen, wir wollen aber, dass ihr nur 45 Euro bezahlt bei dem Konzert oder es gibt ja schon einige Künstler, Grönemeyer zum Beispiel, äh, etliche in meinem Bereich auch, äh, die günstige Ticketpreise haben wollen. Mhm. Und wenn das dann torpediert wird äh, durch äh, das Secondary System, dann ist das eigentlich das eigentliche Problem, dass die, dass die Leute zu hohe Ticketpreise bezahlen. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber wie gesagt, äh, Zumindest, äh, also personalisierte Tickets wird es sicher in Zukunft einfach automatisch und generell geben. Mhm. Ja, dann wenden wir uns jetzt noch mal kurz, kurz den Großen zu. Also kurze Randbemerkung, in deinem Buch steht auch, du hast ihn gerade erwähnt, Michael Rapino, den CEO mhm. von Live Nation. Bei deinem Buch steht, dass der im Jahr 2017 ein Jahresgehalt von 70 Millionen Dollar hatte. Man muss jetzt genau sagen, ja. laut New York Times, äh, ja. mindestens 70 Millionen mindestens sagen, 70 haben die geschrieben. Da gibt wahrscheinlich auch noch Boni und... Ja, da waren schon die Boni dabei. Ja, wahrscheinlich Weihnachtsgeld kriegt er wahrscheinlich auch noch. Naja, aber zurück zu den Großen, und zwar den Großen äh, in der Covid-19-Pandemie. Marc Weschenfelder, ein Freund von mir, Saxophonist und Komponist, ähm, mit seiner Band Glotze übrigens gerade ein sehr sehenswertes Video mhm. <lacht> veröffentlicht. Ähm, der fragt sich, ähm, Gewinner der Covid-19-Pandemie sind ja Monopolisten wie Jeff Bezos von Amazon. Verschärft sich auch bezüglich des Musikmarktes diese Monopolisierung durch die Covid-Krise jetzt noch mehr? Wird es noch prekärer ähm, für alle, die quasi in der freien Szene aktiv sind? Du hast es ja gerade schon angedeutet, jetzt mit, als du über Live Nations auf dem Aktienmarkt gesprochen hast. Aber genau, Marks Frage ist, verschärft sich die, diese Monopolstruktur jetzt durch die Covid-Krise noch mehr? Auf jeden Fall. Also wenn ich das noch ergänzen darf, also es ist ja nicht nur äh, äh Rapino, der eben seine 70 Millionen Dollar Jahresgehalt hat, es ist auch äh, der, der Chef äh, von CDS Event Team, ist seit 2013 Milliardär, er hat durch die Krise jetzt halt leider aus 2,5, glaube ich, sind es nur noch 1,8 Milliarden, die er als persönliches Vermögen hat, und äh, dann sind es die Funktionäre im, im Bereich, in diesem Bereich, also die Lobbyisten oder auch der GEMA-Chef zum Beispiel, kommt auf über 800.000 Euro. Äh, und dann gibt es aber die Künstlerinnen, die Musikerinnen, die ein durchschnittliches Jahreseinkommen laut äh, KSK von 14.600 Euro haben. Mhm. Jahreseinkommen. Also... Äh, die liegen im Grunde unter dem, wenn man den Mindestlohn, den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohn auf die entsprechenden Arbeitstage hochrechnet, käme man auf 19.000 Euro. Also die sind im Grunde, die knapsen wirklich rum und da merkt man schon, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm. Also die Leute, die die Arbeit machen, die kreativ sind, die die Musik machen, die im Proberaum sitzen, die die Musik schreiben, die Proben, die die, die Musik aufführen, die äh, sind hart an der Grenze äh, zur prekären Existenz, während die Funktionäre und die, die äh, Lenker der Großkonzerne eben äh, gigantische äh, äh, Gehälter beziehen oder Milliardäre geworden sind. Das verschärft sich durch die Krise, denn eines ist auch klar, äh, wenn man sich die Zahlen genau anschaut, also mittlerweile haben wir fast 100% Absagen, äh, Ende März waren es 80% Prozent der Konzerte, die abgesagt wurden. Und da ist es äh, ganz einfach äh, zu sehen, dass äh, bei den Großkonzerten, also Konzerte mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen, äh, sind 70 Prozent der Konzerte verschoben worden und nur 30 Prozent abgesagt worden. Mhm. Bei den kleinen Konzerten, also bis zu 100 Teilnehmerinnen, sind 90 Prozent abgesagt worden. Mhm. Das heißt, da ist es schon wieder deutlich zu merken, die Großkonzerne verschieben, sie haben dann auch noch die Unterstützung durch, äh, in, wie ich meine, äh, fast skandalösen äh, Ticketing-Deal äh, durch die Bundesregierung bekommen, ja. wo sie im Grunde äh, Gutscheine ausstellen dürfen, wenn die Konzerte gar nicht stattfinden. Äh, also die Fans werden mit Gutscheinen für andere Konzerte abgespeist. Also äh, die, äh, Natürlich haben auch die Großkonzerne dadurch, äh, das ist anders als bei Amazon, äh, dadurch, dass sie eben keine Konzerte veranstalten können, erstmal äh, auch äh, schlechte Betriebsergebnisse. Also Live Nation hat äh, hohe Verluste in den letzten beiden Quartalen geschrieben. Aber man muss dazu eben auch sagen, also CTS hat zum Beispiel letztes Jahr 230 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen. Live Nation hat zu Beginn der Krise im März gesagt, sie haben 940 Millionen kurzfristige Kredite und haben letztes Jahr auch 300 oder 400 Millionen Gewinn gemacht. Also den Konzernen geht es erstmal gut, äh, vergleichsweise. Und... Äh, die Kleinen werden einfach das Problem haben, dass sie kaum mehr stattfinden. Ja. Die Konzerte sind abgesagt, die Clubs kämpfen um ihr Überleben. Und wenn es dann wieder losgeht, wann immer das sein mag, dann werden erstmal die großen Konzerte stattfinden. Hm. Das ist ja das nächste Problem, was wir haben werden. Versuch jetzt mal mit einer, ich habe zum Beispiel eine fantastische neue Band unter Vertrag genommen, dummerweise im Februar das erste Album gekommen, <lacht> Pulled by Magnets, die machen irgendwie so ein. Herrlich, den herrlichsten Krach, den man sich denken kann, so irgendwie zwischen Jazz und, und, und viel Drums, also ist Polar Beer, ein sehr renommierter Künstler ist seine neue Band sozusagen. Ja, da wurde alles abgesagt. Also die, wir haben im März Clubs, wir hatten im Sommer ein paar Festivals, wir wollten im September eine club -Tour machen. Ja, meinst du, wenn ich jetzt ankomme und sage, hey, lass uns doch mal im Herbst 2021 oder vielleicht Anfang 2022 kleine Clubkonzerte mit dieser neuen Band machen, äh, die Veranstalter schauen mich dumm an äh, oder komisch an. Die sagen, was will der denn von uns? Ja. Erstmal wird da jeder ums Überleben kämpfen und das bedeutet, die Leute, die Konzertveranstalter, die Clubs, werden erstmal die sicheren äh, äh, Gigs äh, veranstalten müssen, um überhaupt äh, Einnahmen zu haben. Das heißt, es ist wirklich egal, wo man hinschaut, es ist so, die Großen profitieren davon überdimensional und die Kleinen äh, haben massive Probleme. Ja, den geht es an Kragen. Ich habe gerade schon das Zeitsignal bekommen, deswegen vor den Publikumsfragen stelle ich dir noch drei kurze Fragen, ähm, oder ich würde dich darum bitten, dich kurz zu halten. Ähm, Anna Shapiro, eine bildende Künstlerin, die ist Autorin und Mitherausgeberin äh, der Zeitschrift Yalta, Pos Position zur jüdischen Gegenwart, sehr empfehlenswert. Fragte ich, gibt es Parallelen zwischen Musik und Kunstmarkt in Bezug auf Monopolisierung, Ticketing und den Fokus auf Stars? Ich kenne mich jetzt im Kunstmarkt nicht so sehr aus, aber ich, ich würde mich davor hüten, Kunstmarkt und, und Musikmarkt zu vergleichen. Denn nach dem, wie ich den Kunstmarkt verstehe, geht es da ja um eine Verknappung. Also ein Maler kann nur ein Gemälde und das wird dann teuer verkauft oder irgendein Superreicher tut sich das dann in seinen Tresor oder was auch immer. Äh, während äh, die Superstars der Musikszene davon leben, dass sie möglichst viel verkaufen. Also dass ein, äh, die Superstars wollen natürlich möglichst viele Tickets verkaufen, die wollen möglichst viele CDs verkaufen. Also das ist eigentlich anders. Also mhm. du lebst eigentlich von der Menge und nicht von der Verknappung deines, deines künstlerischen Guts. Also von daher ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, das zu vergleichen. Aber natürlich, äh, man darf eines nicht vergessen. CDS Event -Team gehört zu den drei größten E-Commerce Unternehmen in Deutschland. Amazon, der Otto Versand und CTS Event Team. Mhm. Wir reden immer über Amazon und, und die Probleme, die diese Plattform hat, äh, aber wir reden nicht über CTS Event Team und die Probleme, die für, dort für unsere kulturelle Vielfalt entstehen. Also mhm. äh, insofern, äh, die Grundstruktur ist eine andere, aber vielleicht das Thema ist ein ähnliches. Ja. Die Anna Shapiro meinte dann auch humorvoll, aber in der Kritik sehr beißend zu mir, naja, wenn du. Wenn es in der Bildung Kunst gut läuft, dann machst du irgendwann Objekte für Superreiche. <lacht> und deswegen die zweite von den drei kurzen Fragen. Ähm, welche Maßnahmen müssten auch über Covid hinaus jetzt irgendwie, vielleicht neben dem Kulturexistenzgeld, noch äh, umgesetzt werden, damit wir eben nicht mehr, wir als Kunst- und Kulturschaffende, nicht mehr abhängig sind von Großkonzernen oder äh, Superreichen? Also ich habe ja noch ein weiteres Konzept entwickelt, das ist der gesetzliche Kulturraumschutz. Wir haben ja das Problem: Diese Ungleichheit ist ja nicht nur zwischen den Reichen und den, den armen Künstlern, wenn man so will, ja. sondern die Ungleichheit besteht ja auch zwischen dem, was ich museale Kultur nenne. Also wobei ich Museumsfan bin. Also das ist ja. nicht ein polemischer Begriff, <lacht> aber im Grunde, wo wir ähm, zurückschauen auf eine Kultur vergangener Zeiten, sei es im Opernhaus, äh, sei es äh, im, im klassischen Konzertsaal. Äh, und, äh, und der Zeitkultur, also der aktuellen Kultur, die unsere, in unseren Tagen neu äh, gebaut wird, sei es im Pop-Bereich, sei es im Jazz, im Experimental-Bereich, ja. im Hip-Hop. Äh, und dieses Ungleichgewicht bedeutet ja auch, niemand würde auf die Idee kommen, äh, die Philharmonie abreißen zu wollen oder die Staatsoper Unter den Linden. Ist natürlich auch ein schlechtes Beispiel, weil die sowieso unter, unter <lacht> Denkmalschutz stehen, aber äh, bei den Clubs haben wir das Problem äh, ja. praktisch, äh, ich will jetzt sagen täglich, aber immer wieder, dass die Leute auf die Idee kommen, hey, der Club muss jetzt weg, wir müssen da irgendwelche Luxuswohnungen bauen oder wir müssen da irgendwelche großen Gewerbeimmobilien installieren. Und das, dieser, das ist ja immer ein individueller Kampf. Jeder Club muss dann um sein eigenes Überleben kämpfen. Und das ist eine nicht hinnehmbare Situation. Was ich vorschlage, ist ein gesetzlichen Kulturraumschutz. Das heißt erstens, dass diese Kulturräume, die wir so dringend benötigen, dass die erhalten bleiben. Und wenn sie dann aus irgendwelchen Städteplanerischen Gründen tatsächlich an einer Stelle äh, nicht mehr stattfinden können, dann müssen sie ein Alternativangebot an einer anderen vergleichbaren Stelle bekommen. Mhm. Das beinhaltet aber vor allem einen zweiten Punkt, den ich für fast noch wesentlicher halte, nämlich einen wirtschaftlichen Schutz. Mhm. Also die Mieten müssen eingefroren werden, äh, lediglich äh, die Inflationsentwicklung äh, äh, kann äh, die Mieten äh, anheben, also sagen wir 1, 2, 3% Prozent im, im Jahr. Und das ist wichtig, weil das würde die ganzen Kulturräume schützen und man würde nicht um jeden Einzelnen wieder kämpfen müssen, ohne eine gesetzliche Handhabe zu ja. haben. Also das halte ich für sehr wesentlich, gesetzlichen Kulturraumschutz. Und der muss für alle Kulturräume gelten, für die Clubs, für die soziokulturellen Zentren, aber auch für Kinos, aber auch für Buchhandlungen wie Kisch in, in, in Kreuzberg. Ja. Also einfach für die Orte, die wir benötigen, damit wir unsere Kultur erleben können. Ja, Ach, ja. schön gesagt. Ähm ja, um diese Forderung umzusetzen, bräuchte es ja eine Bewegung. Du hast in Mörs auch gesagt, es braucht eine emanzipatorische künstlerin künstler -Bewegung. Und da, das ist jetzt die dritte letzte Frage vor den Publikumsfragen, ähm, da schließt sich eine von den mitgebrachten Fragen ganz gut an, und zwar Pauline Tschirschwitz, eine Sängerin und Komponistin, und Leon Sauterleute, auch ein bildender Künstler, fragen dich, warum gibt es in der Kunst- und Kultur- und Gestaltungsindustrie kaum Gewerkschaften, und geregelte Preise, aber allem jetzt mal Fokus auf die Bewegungen an Gewerkschaften. Äh, und warum haben die wenigen Gewerkschaften so wenig Zulauf? Und ich füge jetzt mal noch hinzu, ähm, siehst du da irgendwie jetzt eine Veränderung mit, ähm, oder zumindest in, in Keim Veränderungen, mit solchen Bewegungen wie Alarmstufe Rot oder United We Stream? Also es, es gibt natürlich äh, einzelne äh, Organisationen, gerade im Veranstaltungsbereich. Wir haben jetzt hier auch in Berlin eine Fachgruppe Veranstaltungswirtschaft innerhalb der Berlin Music Commission gegründet zum Beispiel. Es gibt die Club Commission, also da gibt es bereits etliche Initiativen. Äh, es gibt sie nicht von den Künstlerinnen und den Musikerinnen, äh, es sei denn also im, im Musikbereich. Ne? Also es gibt äh, den BBK zum Beispiel im Kunstbereich, es gibt im Theaterbereich äh, durchaus äh, Organisationen, die sich der, der äh, Schauspielerin annehmen. Äh, es gibt im, im etablierten Konzertbereich äh, äh, Orchesterverbände, die sich für die Orchestermusiker an, äh, einsetzen. Wir haben aber nicht etwas, was ich mir vorstelle und was es zum Beispiel in Großbritannien gibt. Da gibt es die, die, äh, eine, eine Musikergewerkschaft, Musicians Union, äh, in der über 30.000 Musikerinnen aller Genres äh, organisiert sind. Also sowohl äh, äh, die klassischen Musiker, also die äh, Organisation wurde 1893 gegründet, ne? also mhm. äh, sehr frühe Gewerkschaft aber natürlich auch die ganzen selbstständigen Musikerinnen. Und ich stelle mir natürlich vor, es müsste dann gleichzeitig müssten auch noch diese ganzen Kulturarbeiterinnen in so einer Gewerkschaft sein. Und was meinst du, was los wäre, wenn nur ein, ein großer Teil dieser 730.000 äh, Musikerinnen und Kulturarbeiterinnen, wenn die gewerkschaftlich organisiert wären und wenn sie eine starke Lobby äh, darstellen würden und wenn dann irgendwie äh, irgendwelche Gesetze, die die Kultur betreffen, die die Musikerinnen betreffen, wenn da eine derartige Gewerkschaft mit an den, am Tisch sitzen. Würde. Ich weiß nicht, ob man das als Teil von existierenden Gewerkschaften wie Verdi oder so organisieren kann oder ob mhm. man es selber machen muss, aber ich glaube, das ist total wichtig, weil sonst werden die Musikerinnen nicht äh, gehört und wir haben ja eher das gegenläufige Problem. Äh, wann immer es zum Beispiel im Urheberrecht um, um die Interessen der Musikerin geht, dann kommt der Bundesverband der Musikindustrie daher und sagt, die Kreativen, wir sprechen für die Kreativen. Nein, die <lacht> sprechen für die Musikindustrie, also für die Großkonzerne. Aber weil es keine Interessenvertretung der Kreativen gibt, äh, können die natürlich äh, bei der Politik immer sagen, hey, wir haben ja die Interessen der Kreativen, wir sind ja die ja. Kreativindustrie. Also ich glaube, das ist wirklich etwas ganz Wichtiges. Wie man das machen kann, ich bin jetzt kein Musiker, äh, ich kann das nicht, äh, das müssen die Musikerinnen tatsächlich, selbst erkennen und, und selbst mhm. organisieren. Ich wäre sofort dabei. <lacht> Schön. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Publikumsfragen. Ähm, mir werden gleich noch welche gereicht. Ich habe hier auch schon eine liegen und zwar Lukas Bax, äh, ein Querflötist und Veranstaltungstechniker, fragt ich, ich habe durch die Pandemie nicht nur meinen Job als Musiker, sondern auch meinen Job als Veranstaltungstechniker mehr oder weniger verloren. Scheiße. Wie schätzt du das ein? Sollte ich warten und hoffen oder umlernen? Boah. Äh, Im Interesse der Kultur muss ich dich anflehen, äh, bleib dabei, <lacht> äh, denn wenn die Leute jetzt alle äh, aufgeben und, und äh, verschwinden, dann können wir <lacht> dann können zubleiben sozusagen, nicht zumachen, zu machen, sondern zubleiben, wenn es jemals den Neustart geben wird. Aber natürlich, ich meine, äh, ich kann da nicht individuell äh, etwas sagen. Äh, ich weiß, wie prekär die, die Kulturschaffenden leben, und ich äh, habe für jeden Verständnis, der sagt, äh, äh, die Unterstützung. Äh, Findet nicht statt, leider. Die Regierungen müssen da was tun. Das ist ja nochmal der Appell. Und äh, wenn das nicht kommt, dann muss ich mir was anderes suchen. Ja, äh, I don't blame him. Ja. Machen die Superreichen irgendwas, um die Künstler zu unterstützen? Naja, äh, interessanterweise, äh, also was heißt die Superreichen? <lacht> die Superreichen, aber interessanterweise Live Nation hat in den USA tatsächlich einen Fonds äh, begründet und hat da 10 Millionen reingegeben, äh, zugunsten der, äh, dieser ganzen Kulturarbeiterinnen, wie ich das nenne, also der Roadies, der Techniker, der Tourmanager. Äh, und dann haben die Bands, die mit Live Nation äh, arbeiten, nochmal weitere 10 Millionen dazugegeben, sodass da 20 Millionen zur Verfügung stehen. Das finde ich schon mal sehr ehrenwert und ich würde mir wünschen, dass die deutsche CTS-Event-Team mhm. nicht nur äh, jetzt dafür sorgt, dass sie immer weitere Konzertveranstalter und Tourveranstalter, mhm. äh, die wundgeschossen sind, aufkaufen, sondern dass sie vielleicht auch mal an die Kulturarbeiterinnen denken und an die mhm. kleinen äh, Musikerinnen und einen ähnlichen Fonds auf, auflegen. Ich meine, bei den äh, Vermögen, äh, was da äh, vorhanden ist und bei den Gewinnen, die CTS-Event-Team in den letzten Jahren mit Musik gemacht hat, wäre das doch ein schöner Zug. Hier, wow. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht ist aber auch überflüssig, dass es in Deutschland, speziell in Berlin, eine so aufgeblähte Kulturszene gibt. Vielleicht würde es der Stadt ganz gut tun, um ein bisschen weniger hipsterlastig zu werden. Ein Großteil der Veranstaltungsbranche produziert sozusagen Luxusgüter. Ja, ich meine... Man kann ja nicht von, von, von der Konzertszene, also ich rede ja auch davon, aber man muss da wirklich differenzieren. Tatsächlich ist es natürlich, kann man sagen, dass, ein, dass es ein Luxusgut ist, wenn ein, ein Konzertticket für die Rolling Stones 800 äh, Euro kostet oder für Beyoncé und, und äh, ihren äh, Mann äh, sogar 1000 Euro, glaube ich, äh, bei der letzten Stadiontour. Das ist ein Luxusgut, das ist vollkommen klar. Aber andererseits äh, äh, dürfen wir Kultur nicht als Luxus begreifen. Äh, Musik nicht als Luxus begreifen, sondern müssen die Möglichkeiten sehen, dass Musik auch immer eine Möglichkeit zur Veränderung der, der Gesellschaft, der, der Verhältnisse beitragen kann. Und das halte ich nicht für Luxus, sondern das halte ich für ein Grundbedürfnis. Und dieses Grundbedürfnis, also du kennst das ja, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Ich glaube, das ist zu erfüllen. Das ist sehr wesentlich für unsere Gesellschaft. Äh, Kultur ist die Idee vom Menschsein des Menschen, wie Gramsci gesagt hat. Und äh, das halte ich nicht für einen Luxus, sondern das halte ich für sehr wesentlich. Und dass es dann natürlich irgendwie auch äh, irgendwelche Musiken gibt, die einem nichts bedeuten und äh, Schlagerstars oder was auch immer. Das ist part of the deal, würde ich sagen. Ja. Wer soll diesen Markt regulieren und zwar zugunsten der kleinen Künstler? Naja, äh, wenn, wenn man soziale Marktwirtschaft noch mal ernst nehmen will, gibt es natürlich die Möglichkeit äh, einzugreifen. Wir haben ja, äh, jeder Furz ist ja manchmal in, unserer, äh, in unserem Staat äh, gesetzlich geregelt und äh, deswegen könnte man doch auch äh, Dinge gesetzlich regeln, äh, die den Kulturbereich, die Kulturszene betreffen. Also ich sagte eben schon, der Kulturraumschutz. Gesetzlicher Kulturraumschutz wäre eine Möglichkeit. Man könnte eine Mindestgage einführen. Ich meine, Mindestlohn hat lange genug gedauert in Deutschland, aber ist mittlerweile etabliert. Warum gibt es keine Mindestgage? Das halte ich auch für sehr wesentlich, dass Musikerinnen dann auch fair bezahlt werden und auch die Leute hinter der Bühne und äh, da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch äh, Regulierungsmöglichkeiten der Großkonzerne. Also äh, es gibt ja da die Monopolregelung, äh, also wo nachgedacht wird, äh, Monopolbildung ist ja nicht akzeptabel nach unseren Gesetzen. Äh, und äh, da wäre es sicher mal sinnvoll einzugreifen. Andererseits muss ich auch sagen, äh, es wäre auch an der Zeit, dass die... Äh, sagen wir mal, die staatlichen und kommunalen äh, Kulturinstitutionen über ein anderes Ticketing zum Beispiel nachdenken. Mhm. Also die meisten Philharmonien, Opernhäuser, Theaterhäuser lassen sich ihr Ticketing auch von CDS eventim machen. Äh, mhm. Warum gibt es da nicht eine kommunale Ticketing-Plattform, äh, wo man einmal in eine Software äh, investiert und dann irgendwie äh, die ganzen kommunalen Tickets für Opernhäuser, für Theater, für Konzertspielstätten äh, kommunal vertreibt mit einer Ticketgebühr von einem Euro und keinen 10 Prozent äh, obendrauf. Und diese Ticketplattform äh, könnte, diese kommunale Ticketplattform könnte man dann auch den unabhängigen Konzertveranstalterinnen anbieten. Äh, da wäre schon viel gewonnen. Also es mhm. ist nicht nur eine Frage der Regulierung, sondern wir müssen auch neue Wege denken und die dann auch gehen. Also da gibt es jede Menge Ideen. Äh, es braucht Mut, äh, diese Schritte zu gehen. Und man setzt sich damit natürlich mit Großkonzernen auseinander und mit äh, Lobbyisten aber ich glaube, die Kultur verdient es, dass wir da engagiert bleiben und äh, dass auch Kulturpolitikerinnen im Interesse der Musikerinnen, der Kulturarbeiterinnen, aber vor allem auch der vielen Fans äh, da äh, andere Wege ein, an, mhm. angehen. Mhm. Bertolt, ist kultursystemrelevant? Ah, schrecklich, oder? Also ich finde diese, diese Begrifflichkeit, die da jetzt gerade äh, sich rumtreibt... Äh, also jeder Mensch ist systemrelevant, wenn man diesen Begriff verwenden will. Also ich finde es unmöglich, wie da partizipiert wird und äh, übrigens auch jeder Mensch weltweit, wir hatten das am Anfang, ist ah. systemrelevant. Also das muss man doch begriffen haben. Äh, ich finde auch dieses Ganze, die einen sagen jetzt Lebensmittel, äh, nein, Kultur kann man nicht essen. Und wir gehen nicht unter, wenn jetzt mal ein halbes Jahr die Konzerte und die Museen geschlossen sind. Das ist tragisch, ich finde es zum Kotzen, aber äh, das werden wir überleben. Mhm. Äh, aber Kultur ist etwas, äh, was ein Grundbedürfnis der Menschen ist, sagte ich schon. Also was äh, die Idee vom Menschsein überhaupt verkörpert und deswegen ist sie existenziell wichtig. Äh, denkt dran, äh, das älteste Kunstwerk der, der Erdgeschichte, äh, der Löwenmensch im, im in, äh, der im, im Ulmer Museum zu sehen ist, der wurde vor 40.000 Jahren vom Homo Sapiens äh, erschaffen. Äh, die, man muss sich das vorstellen, der Homo Sapiens ist aus Afrika nach äh, Europa eingewandert, ist dann in der in, in der Schwäbischen Alb gelandet. Äh, <lacht> ja, vielleicht würden da <lacht> um manche sagen, Leute so. sagen äh, Pech gehabt. Da äh, ist eine sehr raue Gegend und sehr kalt. Und der saß dann in den langen Nächten in den Höhlen der Schwäbischen Alb. Und was hat er gemacht? Der hat Kunstwerke erschaffen, der hat äh, Figuren, Skulpturen erschaffen und der hat Musikinstrumente auch erschaffen. Es gibt die ältesten erhaltenen Instrumente. Es sind Flöten, äh, die man auch in diesen Höhlen gefunden haben, die in Blaubeuren in einem Museum ausgestellt werden. 30 bis 40.000 Jahre alt. Äh, also offensichtlich, äh, die, der Homo Sapiens hat tagsüber das gemacht, was Homo Sapiens macht, Mammuts jagen und äh, Kräuter sammeln oder was weiß ich, was die so gemacht haben. Und dann saßen die abends in ihren Höhlen und haben über Kultur nachgedacht und haben Musik gemacht und haben äh, bildende Kunst erschaffen. Also mhm. das muss man verstehen. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Ohne, ohne Kultur, ohne äh, Kunst schaffen, ohne Musik äh, ist der Mensch nicht denkbar. Und deswegen ist es so, es ist existenziell wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass diese Kulturszene äh, so vielfältig wie irgendwie denkbar erhalten bleibt. Ja, wieder schön gesagt, zu, ja, als Abschluss möchte ich mit dir gerne hoffentlich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Und ja, das hast du auch getan auf deinem Vortrag in Mers, den ich eingeleitet habe. Und zwar hast du gesungen. Das hat mich ziemlich beeindruckt, weil ich meine, das Streaming haben ja tausende von Menschen gesehen. Das ist mir so stabil. sehr Und mutig. ich kann leider nicht singen. <lacht> genau, das hast du selber gesagt bei dem Vortrag. Ich kann leider nicht singen. Ähm, und zwar folgende Zeilen. Ich muss mich überwinden, aber ich werde sie auch singen. Am Grunde der Moldau wandern die Steine, es liegen begraben. Drei Kaiser in Prag, das Große bleibt groß nichts und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat zwölf Stunden, dann kommt schon der Tag, dann kommt schon der Tag. Diese Zeilen hast du gesungen, sehr schöne Zeilen. Von wem sind die, warum sind sie wichtig, wenn wir in die Zukunft blicken? Ja, Bert Brecht hat die Zeilen geschrieben, Eisler hat sie vertont. Also viel besser <lacht> kann man es im 20. Jahrhundert sozusagen nicht antreffen. Ich glaube, dass, dass wir auch in unserer Kulturszene Optimismus verkörpern müssen. Ich glaube fest daran, dass, dass das, was wir machen, so wichtig ist, dass es das auch weitergeben wird. Und die Nacht hat zwölf Stunden, danach kommt der Tag. Das Große bleibt groß nicht. Es lohnt sich, gegen das Große anzukämpfen. Das Kleine wird irgendwann siegen. Das Kleine ist wichtiger. Also das ist einfach ein Hoffnungsschimmer, der irgendwo vielleicht im Moment sehr weit am Horizont erst zu sehen ist und nicht da draußen vor der Tür zu stehen scheint. Aber ich glaube, das ist das, was uns antreibt und es lohnt sich, für die Kultur zu kämpfen. Vielen Dank, Berthold. Vielen ich danke Dank. dir für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm ja, vielen Dank auch, dass ihr eingeschaltet habt und eure Fragen gestellt habt. Und hier nochmal meine Empfehlung. Kauft euch äh, dieses Buch von Berthold. Ähm, Link dazu gibt es bestimmt auch schon im Chat. Ähm, ja, ich danke dir wirklich nochmal und nächste Woche spricht meine Kollegin Theresa dann mit, mit Nils, Krat, äh, Nils Katz über das Thema Corona im Klassenzimmer. Vielen Dank. Dankeschön. Sollen wir das so machen, wie die aussieht, dass man die Leute?